So, dann fangen wir jetzt vielleicht langsam an. Kurz noch alle einen Kaffee sich geholt vielleicht. Also, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum allerletzten Panel der Konferenz Theater und Netz. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Esther Sleevogt und ich habe hier zwei wunderbare Gäste, nämlich die Regisseurin Anne Lenk und den Regisseur, Schauspieler und Medienkünstler Herbert Fritsch. Ich stelle sie gleich noch genauer vor, aber erst wollte ich sagen, worum es in diesem Panel geht. Wir ähm, sind ja am Anfang dieses Jahres relativ fröhlich gestartet in eine Perspektive einer postpandemischen Zeit und alles konnte wieder stattfinden und plötzlich kam der Krieg. Das heißt, dass die Prämissen fürs Arbeiten haben sich radikal verändert, vielleicht von einem Tag auf dem anderen. Und wie das war und wie sich das auf das Arbeiten auswirkt, darüber wollen wir reden, und zwar unter dem besonderen Fokus der Komödie. Beide hier sitzenden KünstlerInnen sind auch Komödienregisseure und befanden sich auch mitten in den Proben, als es losgeht, gegangen sind. Könnten Sie kurz, Anne Lenk, die Situation beschreiben am 24. Februar 2022? Ja, also ich glaube, mir hat das... Ähm, natürlich denkt man im ersten Moment gar nicht mal über den Beruf nach. Erstaunlicherweise sind das ja dann so Momente, obwohl mir mein Beruf... Ähm, der einen sehr großen Teil meines Lebens einnimmt, tatsächlich und sehr bestimmt ist, äh, denkt man erstmal, ist das so nebensächlich. Und irgendwann merkt man, jetzt geht es dann wieder los. Und ähm, ich hatte so einen abgebrochenen äh, Amphitheon noch rumliegen, den ich äh, zwei Jahre zuvor ähm, bis fast vor, zur... Armer, also fast fertig hatte, aber da damals die Pandemie schon so fortgeschritten war, war das irgendwie Kraut und Rüben. Also es war irgendwie nichts fertig. Also wir hatten geprobt, aber es gab weder Kostüm noch Maske und so weiter, weil die alle schon krank waren. Und da musste ich wieder ran und ähm, Komödie, so und dann habe ich im nächsten Schritt gemerkt, aha, stimmt, ich habe ja diese Situation, das Amphitron basiert auf einem, also so einem Kriegsheimkehrer-Stück, dass ich das ja glücklicherweise vor zwei Jahren entschieden habe, im Fußballmilieu anzusiedeln, dass die gerade von einem Fußballturnier zurückkommen. Was mich erstmal so wieder beruhigt hat, dass man nicht direkt... Ähm, Quasi am offenen Herzen operiert, sondern irgendwie übersetzt in einer anderen Situation ähm, diese Komödie stattfinden lässt. Ähm Und dann fühlt man sich natürlich so ein bisschen un. Also ich, ich muss schon sagen, dass ich dann immer ne, dass, ich, dass man denkt, jetzt operiere ich oder mache ich mir Sorgen, ob das der Jambus nicht stimmt, ähm, während draußen wirklich die Welt untergeht. Also auch wirklich so in greifbarer Nähe. Das tut sie ja irgendwie immer irgendwo. Aber es ist einem dann doch näher. Und da gibt es schon Momente, die ich aber in meinem Beruf immer wieder grotesk finde. Ähm, wie sehr man sich so in Details verliert. Ähm, und wenn man dann wieder aus der Probebühne rauskommt, wieder so mit dem Jetzt konfrontiert wird. Und man versucht ja immer irgendwie eine Brücke zu schlagen. Ähm, und ich glaube, da werden wir aber noch mehr darüber sprechen gleich. Ne? Ja. Herbert Fritsch, wie war das bei Ihnen? Nee, ich hatte noch nicht zu Proben angefangen. Ich war hier noch in Berlin und äh, hatte erstmal mal Covid ja, und war damit sehr beschäftigt. Und, äh, ja, und dann spitzte sich das alles zu und man war natürlich damit befasst. Und dann wusste ich, ich mache die Jagdgesellschaft. Und da fiel mir natürlich auf, dass da es viele zusammenhänge gibt und bei diesem bissigen autor thomas bernhard sehr interessant und ähm, vor allem war es für mich so ich, ich konnte irgendwie jetzt nicht für irgendetwas partei ergreifen wie das losging ja mir war das alles ich war extrem verwirrt und dachte mir es ist alles scheint alles so super klar wie alles ist und da dachte ich, der Thomas Bernhard ist genau das Richtige in dem Zusammenhang. Der zerspült ein bisschen das Gehirn und reißt vieles auseinander. Und man kann die Dinge mal anders sehen, jenseits vom Fernsehen und Zeitungen und so weiter. Und da habe ich eigentlich die eigentliche Qualität wieder gemerkt, was Theater sein kann. Ja, oder was Literatur sein kann, was Poesie ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich sage, ich meine... Kann man jetzt noch so spielen oder kann man jetzt noch so lachen? Da müsste man eigentlich schon immer so, das war schon immer so. Es war nie anders. Wir leben in einer grausamen Welt. Es passieren furchtbare Dinge am laufenden Band. Und ich, ich erinnere mich da an einen französischen Philosophen, der so, so improvisierte Texte geschrieben hat. Da gibt es im Surkamp Verlag so ein Buch, das heißt »Die Pflicht, glücklich zu sein«. Und ich glaube, genau in diesen Zeiten, oder, oder wenn man das wahrnimmt, was auf der Welt alles los ist, man, wird ja, man müsste ja dauernd umfallen vor Schmerz, was alles passiert überall. Ja? Also schon allein, wenn ich ein, ein Handy in die Hand nehme, wo ich weiß, wie das hergestellt wird, was da, wer da alles dran mitgearbeitet hat, was das, mit wie viel Grausamkeiten das alles verbunden ist. Ja, da werde ich nicht mehr fertig. Ja? Und da ist aber so was die Pflicht, glücklich, sein, äh, betrifft, äh, glücklich zu sein betrifft, ist natürlich so, dass ich sage, also wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, wenn es nichts mehr zu lachen gibt, das heißt, es nicht mehr genügend Angebot da ist, genau, wenn es nicht genügend Öl gibt, wenn es nicht genügend Gas gibt, und auch nichts mehr, mehr zu lachen gibt, dann ist das ein wertvolles Gut. Ja, um dieses wertvolle Gut möchte ich, möchte ich kämpfen. Ja? dass ich wieder lachen kann und dass ich Momente finde, wo, wo es mir das Gehirn zersprengt für einen Moment und ich nicht ausgerichtet denken muss, sondern dass ich die Sachen vielleicht mit einem offeneren Blick angucken kann und auch äh, die Aufgabe habe, solange ich die Möglichkeit habe, nicht mich in so einer brutalen Situation zu befinden, da Wenn ich da anfange, jetzt dauernd zu weinen und zu heulen, dann, äh, dann finde ich, find ich furchtbar, ja. Also es ist, äh, ist eher, glaube ich, die, die Pflicht, oder Pflicht, blöd, ja, aber äh, das Lachen, das brauchen wir. Wir müssen Kraft haben, um das alles aushalten zu können. Ja, man wird sich so ein bisschen bewusst äh, der Verpflichtung, finde ich auch, seiner Freiheit gegenüber. Ne? Also so dieses, ich habe die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, äh, uns den Kopf zu zerbrechen, uns auch mit einer Empathie, mit Figuren, mit Geschichten, mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen und das irgendwie in Kommunikation zu treten mit einem Publikum, was die Freiheit hat, ins Theater zu gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, so was, oder was, was ich da nochmal so gespürt habe, oder bei ja. wir alle, dass wir da wie nochmal dringlicher eigentlich das Bedürfnis hatten, rauszugehen und weiterzumachen. Es gibt ja den berühmten Satz von Brecht, dass es eben Zeiten gibt, wo ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen sei. Da es das Schweigen über so viele andere Dinge ähm, mit einschließe. Ist das Komödienmachen in Zeiten des Kriegens vielleicht auch ein ähnliches Verbrechen im brechtschen Sinne? Na, also, das muss man Brecht fragen, weil, was, wie es Brecht geschrieben hat, hat man nicht das Gefühl, dass das so ist. Ja? Also, wie hat das denn geschrieben? Das wär, wär doch naja, drin. also, ich meine, wenn, wenn ich mir Brecht anschaue, da ist schon sehr viel, sehr viel Witz drin, da gibt es viel zu lachen und da hat er auch großen Wert drauf gelegt. Also, ich meine, dass er diese Form von Unterhaltung gewählt hat, äh, als Form von Kritik oder so, ja. Ähm, das ist doch offensichtlich, also es ist ja nicht so, was er, glaube ich, eher meinte, dass man, es gab ja damals auch in den 20er Jahren, ich habe da auch so einen Autoren gelesen, der, der dann nur so über Blümchen schreibt und äh, hunderte von Seiten, was alles für Blumen gibt, das ist aber auch verrückt, ja, also das, es äh, äh, geht, geht ja nur darum, dass, dass, dass man, also, ist auch so, so schwer zu sagen, was ist eine Komödie, was ist eine Tragödie. Ja? Das ist, manchmal ist, wird die Tragödie zu Komödie und dann wird die Komödie wieder zu Tragödie. Und es ist auch so, wenn man, wenn man eine Tragödie spielt und man ist nur auf der traurigen Nummer drauf, es ist ununterbrochen geweint auf der Bühne, dann ist es nicht mehr tragisch, ja? dann also passiert gar nichts mehr. Und genau das, was zwischendrin liegt, dass gelacht wird, dass ich versuche mir vorzustellen, im, im Krieg, also ich weiß zum Beispiel, der, der August Stramm, dieser Expressionist, der hat ja so unglaubliche Gedichte geschrieben in, im Krieg, die aber ganz seltsam sind. Es sind keine Antikriegsgedichte, es sind ganz seltsame Gedichte und der, der hat ja gesagt, den wollte dann der Herbert Walden, der wollte ihn da rausholen, hat gesagt, wir haben die Möglichkeit, dass du nicht im Krieg sein musst und da hat er ihm mit mehreren Briefen geschrieben, nein, er hat sein Glück gefunden, er hat sein Glück in seinem Leben gefunden, in diesem Schützengraben er ist so gern bei diesen ganzen Jungs und so, er, er, er, ist, er ist da, er, er ist glücklich, wie noch nie in seinem Leben zuvor. Das ist unfassbar, wenn man das liest. Ja? Also es das heißt, was das menschliche Gehirn alles, was da alles passieren kann. Ja? Und das, das finde ich interessant, äh, dass man nicht sagt, ja genau so ist es dann und genau wenn das und das passiert, ist es so furchtbar. Das, damit will ich nicht sagen, dass man glücklich ist. Man ich war nur erstaunt, wie ich diese Texte gelesen habe. Ja? Und genau das ist natürlich auch das... Äh, dass vielleicht dann sogar, wenn man da entsprechende Komödien macht, oder Lubitsch, äh, sein oder nicht sein, oder haben wir vorhin schon gesagt, äh, Charlie Chaplin, der große Diktator, ja, wie der mit, diesen, mit all dem umgegangen ist, dass das so ein bestialisches Lachen wird, oder, oder, oder, oder äh, Laurel und Hardy im Krieg, ja, wie die das dargestellt haben. Und es ist, es ist saukomisch, aber gleichzeitig unglaublich bitter. Ja, also es ist ja, da, da, da, da trifft das ja immer merkwürdig aufeinander. Und insofern äh, würde ich das eher als... Ich, ich, ich kann nichts anderes, ja? Also ich kann nur Fratzen schneiden, ja? Und ich, ich bin Fratzenschneider und das ist mein Beruf. Gab's ja diesen Begriff vom, von dem Kerr damals, von dem er einen Schauspieler geschrieben hat, der betreibt eine gute, gut gehende Fratzenschneiderei. <lacht> und... Äh <lacht> Und das, das hat er zwar nicht so positiv gemeint, aber ich habe das positiv aufgefasst für mich. Und ich dachte, jetzt begründe ich auch eine Fratzenschneiderei, und weil mehr fällt mir echt nicht ein. Ja? Also ich, ich kann jetzt nicht, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt anfangen würde, da irgendeine politische Stellung zu nehmen oder so. Und da habe ich ja auch gesagt, diese, dieser wunderbare Spruch vom Karl Valentin, der ja überhaupt nicht Stellung bezogen hat zu den Nazis und irgendwie nichts gesagt hat, und dann haben sie irgendwann mal gesagt, jetzt muss er endlich mal sagen, was los ist, was er vom Krieg denkt und so. Und dann hat Karl Valentin gesagt, naja, also wenn die Deutschen und die Engländer jeweils die Bomben bei sich selber runterwerfen würden, dann spart man Sprit. Ja? Und das ist ein ziemlich harter Spruch, ja? aber auch saukomisch, ja? finde ich. Und es äh, ja auch, auch Mangel von Benzin und so, haben wir das ganze Problem mit dem Öl. Ja? Also... Diese, diese Bosheit, die da auch drin ist in, in der Komik, oder dieses, dieses, dieses Brutale, dieses, äh das passt zu dieser Welt. Jetzt noch mal, ne? Also man merkt ja, es geht irgendwie eher um Inhalte als um Genres, glaube ich. Ne? Dass man irgendwie, es gibt sehr, finde ich, eine Art von mir fallenden Art von Tragödie, wenn es irgendwie keine Reflexion gibt, wenn es keinen Erkenntnisgewinn gibt, wenn reproduziert wird, wie schlimm die Welt ist und dazwischen, wie kein Gedanke kommt oder keine Empathie oder kein weil ich die Figuren alle verachte. Ähm, und das gibt es aber in allen Genres. Ne? Ich würde sagen, es ist eigentlich Genre un, äh, also unabhängig, ob ein Abend oder Theater gut ist mal um abzukürzen. Ne? Es gibt gutes Theater und es gibt vielleicht auch banales Theater und dass man vielleicht sich eher fragt, so wo, also das kenne ich jetzt aus meinen äh, quasi Spielplanüberlegungen, ähm, ich habe mich jetzt auch gerade gegen eine Tragödie entschieden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich finde keine ähm, es gibt keinen Text darüber, keinen Theatertext über den Mythos, der ähm, mich so durchlässt oder der irgendwie den Menschen durchschämmern lässt, sondern es geht immer um die Reproduktion von dem Mechanismus, also von dem Mythos. Dann passiert das, dann das, dann das. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt nicht einfach nur erzählen, wie schlecht die Welt ist und habe mich dann kurzerhand für eine sehr ähm, tatsächlich für eine ich glaube die erste wirkliche Boulevardkomödie entschieden in meiner Laufbahn ich bin noch ein bisschen aufgeregt so ist es nicht irgendwie es fällt mir nicht leicht aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl ich finde da so wahnsinnig viel Menschliches in dem Stoff und ich kann da irgendwie so klar beobachten wo wir unsere Mängel haben sei es nur sowas wie dass Menschen einfach geliebt werden wollen und deswegen sich doof verhalten oder sich komisch verhalten und das Ganze kannst du ja dann auch wieder ähm, öffnen und sagen, warum verhält sich jemand denn, warum sind Leute machtgeil? Oder, also wir haben ja mit den Problemen, finde ich, im Idealfall schafft man ja einen Theaterabend, der übertragbar ist auf anderes. Also ein Bild für etwas, der für was steht. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Also, Sie haben sich konkret für eine Komödie jetzt gerade entschieden, also ja. aus, aus, im Angesicht ja. des Krieges geswitcht von nee. der Tragödie in die, in, also zur ja. Komödie, weil die offenbar besseres Instrumentarium. Ja, ich habe mich da einfach wohl Ich dachte dann irgendwie, ja. okay, ich ähm, das merke, aber ich ne, verstehe ne, das genau. für es alle, ist, weil äh, das nämlich doch da wirklich ein interessantes ja. Ding ist, finde ich. Ja. Ja, also. also dass man einfach so denkt, ich merke, so wenn ich das mache, Und dann müssen so wissen, warum Sie so sagen, was es nee, ist. Ne, ich habe mich nochmal nachgefragt. Dachte, Schade. Drüber, okay. Ja, es ist immer eine geheime Krämerei. Ja, aber wenn man sich wirklich fragt, also ich, äh, diese Leute, das ist mein Ensemble äh, und die, wir haben alle diese Corona-Zeit, muss man auch sagen, hinter uns, äh, was heißt, wir sind noch mittendrin, ähm, wir haben alle unseren Arbeitsethos, also ich habe meine Vorstellung von Umbesetzungen, also es ist niemand ersetzbar am Theater, so äh, dermaßen strapaziert oder einfach über den über Haufen geworfen, weil ich habe die absurdesten Umbesetzungen äh, mittlerweile, also man. man, man was da, also ich, wo man so in so einem kurzen ähm, Zeitrahmen entscheiden kann, findet der Abend nicht statt, wird ein ausverkauftes, äh, ne, so ein Abend nicht stattfinden. Man schickt die Leute nach Hause, man fragt, man will ja dann auch dem Publikum irgendwann hat man ja auch das Gefühl, ich möchte dann schon auch mal, dass die wissen, dass wir noch da sind. Ja. Äh, und wenn das jedes Mal ausfällt ähm, und dann muss man sich einfach entscheiden, mache ich jetzt eine künstlerisch unverantwortliche, also kaum verantwortliche äh, Umbesetzungen, auch fürs Ensemble, die dann mit so jemandem auf der Bühne stehen, der irgendwie vollkommen lost ist. Und dann, dann wird es auch komisch, so witzig, aber eben unfreiwillig ja. komisch. Ja. Das ist das Tolle, ja Ich finde ja. ja immer diese unfreiwillige Komik. Da, äh, ja, also muss ja nicht so. unbedingt unfreiwillig sein. Ja, also ja, ich ja, ja manchmal ja, kann es auch. Ich, äh, ich, ja, ja. ich finde ja genau das, diese Einschränkungen, die es gegeben hat, die, die sind ja auch saukomisch. Ja. Also ich meine, die, die, die geben einem ja so viel Freiheit, und die können einen so unverschämt werden ja, lassen ja, eben, ja, ja. Ja. und das finde ich das, das wunderbare daran da also ja. auch zum beispiel äh, ich habe dann immer gedacht ah, das ist die alchemie des theaters was der äh, immer beschrieben hat ja also dass man so, so ein gemenge hat von irgendwas so eine seltsame legierung wird das ganze ja und dann kann das schon schön hysterisch komisch sein ja ja, so wenn neun Leute ganz ernst sind und eine Person ist die ganze Zeit... Ja, aber das ist dann nochmal zurück, weil man dann natürlich irgendwie... Sitzen wir da alle wieder und proben und wir müssen dann immer so eine hässliche Probebühne rausfahren und ähm, alle, die Kinder sind krank, Homeschooling und wir haben das ja irgendwie alle durch. Und ich frage mich dann auch, warum versammeln wir uns denn? Also was ist auch die Aufgabe fürs Ensemble oder für die einzelnen Spielerinnen, ähm, wo... Ähm, das, wie haben wir auch irgendwie eine Zeit, die uns fordert und ähm, die äh, uns zum Nachdenken bringt? Und manchmal ist ja auch, also das muss ja mal jeder persönlich äh, wissen. Was es, Für mich ist es gerade ein Schritt zu sagen. Ich versuche das mal mit mit Mechanik, also mit wirklich einem mechanischen Abend. Und ähm, genau. Ja. ja, Herbert, Fisch, Sie, Sie haben das ja so ein bisschen so klein geredet. Also, ich als Fratzenschneidereibetreiber hier. Das ist nicht kein Das ist ja. Groß also, also dachte ich, ich dachte ja irgendwie, die Art ihrer, wenn ich jetzt auch die, an, an die ganzen ersten Arme, die auch hier in meinem Theater bei Bieberpelz oder so, denke, das war ja wirklich eine unglaublich komische Sache, aber gleichzeitig eine wahnsinnig aggressive Gesellschaftskritik, die nämlich irgendwie den Menschen total in seiner Deformation irgendwie zeigte. Und man, ähm, ja, und dann haben wir in Vorgesprächen viel über eigentlich die Vernunft und die Komik gesprochen und da dachte ich auch, das würde ich jetzt gerne noch mal, dass Sie das vielleicht hier den Leuten erzählen, weil das nämlich sehr interessant ist, die, den Zusammenhang von Komik und Vernunft und der Freisetzung von Vernunft in dem Abstand, den die Komik zur Welt herstellt. Ja, was habe ich denn da gesagt? <lacht> Nein, ich, ich wollte, darf ich noch kurz einen kleinen Schlenker machen? Weil, weil, weil, ja weil, weil gerade äh, haben Sie gesagt, dass diese, diese deformierten Menschen oder so, ja, und das ist ja das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, wo einem schnell unterstellt werden kann, man macht sich über Leute lustig oder so, ja. Aber ich finde gerade den deformierten Menschen, zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel Macbeth nimmt, ja, bei Macbeth ist ja so großartig. Äh, da sieht man eben genau dies, dies, dies, diese Bruchstelle von, von Tragödie und, und Komödie. Ja? Also dieser Augenblick, wo, wo Macbeth mit blutüberströmten Händen da zurückkommt, weil er gerade den König gemetzelt hat, ja? das kann man ja in etwas Unglaublich Wahnsinniges steigern. Ja? Und, und dann kommt dieses Klopfen an, an der Tür und so weiter, ja? äh, wo es einem durch Mark und Bein geht. Ja? Und, äh, und dann nach dieser grausamen Szene kommt diese unglaubliche Komiker-Szene. Ja, und die funktioniert ja darüber, ja, dass es vorher ganz grässlich ist und auf einmal kommt der und redet Quatsch ja, und redet unheimlich Blödsinn zusammen. Auch natürlich kann man auch machen, so politisch äh, untermalt, was gerade so aktuell ist. Das, so ist die Figur von diesem Pförtner ja auch gedacht. Aber es kann auch ein völliger Nonsens sein. Ja? Aber das kriegt die Kraft dadurch. Und dann hat es aber auch letztendlich, wird alles absurd, wird eben auch diese Machtgeilheit von, von der Lady und dann er, der so der Obertrottel ist, der da alles macht. Äh, das ist natürlich unklar, letztendlich auch unglaublich komisch. Ja? Und ist aber ganz, ganz furchtbar. Ja? Und das, äh, das, das finde ich interessant. Und äh, wie war das jetzt mit dem Verstand und mit dem... Ja. Äh, mit der Vernunft, mit der Vernunft Ich habe nur zitiert also, Habe also, ich das gesagt Ja damals? genau, also dass, dass der, die Komik irgendwie die Kraft hat irgendwie den Abstand zur Welt herzustellen Das war ja, ja nicht genau, ja, ja, genau, ja, genau, so Ja genau, so. ja, das ist klar äh, das, das, ist ja, <lacht> das hat mich ja sehr hab beeindruckt habe ich mich verstanden <lacht> Ja also Nein, das, das ist doch wunderbar dass man dass man, äh, dass man Immer wieder um diese Freiräume kämpft, indem man sich eben von all dem, was passiert, dass man die Distanz schafft, dass man Abstand dazu hat. In dem Moment, wo ich mich so reinbegebe und so identifiziere mit allem Wahnsinn, was läuft, kann ich ja nichts machen. Das ist wie der Diderot beschreibt das ja über die Arbeit des Schauspielers, da diese Diskussion, wie sie über den Schauspieler sprechen, wo der sagt, ja, also wenn jetzt einer das vergleicht er mit dem Arzt, wenn ein Arzt vor dem vor Patienten steht und sagt, um oh Gottes, mein, oh mein Gottes Willen, was ist mit dem, dem armen Patienten los und fängt zu heulen und zu schreien an, weil es ihm so schlecht geht, ja? da würde man dem Patienten keinen großen Gefallen machen, glaube ich. Ja? Also, und das finde ich, ja, so find ich ja genau das Bemerkenswerte. Ja? Also ich finde das Interessante, dass man da kühl bleibt dabei und sagt, okay, und äh, in der Komik ist sowieso ein ganz entscheidender Punkt, dass man... Dass man kühl sein kann, dass man ganz kühl kalkuliert, was man macht, wie man die Leute zum Lachen bringt, an welchem Punkt man sie zum Lachen bringt, wohin man sie führt. Ja? Und das, äh, das geht natürlich nur mit, mit, äh, dann für so eine Phase von Empathielosigkeit, ja? also, würde ich sagen. Und äh, wo man einfach mitleidlos ist und, äh, und keine Partei ergreift und einfach so mitten reinhaut und dadurch was verursacht. Ja? Und für mich ist halt ist Lachen eine Sprengladung. Das ist wirklich eine wunderbare, lebendige Sprengladung, die einen lebendig macht und nicht tötet. Ja. Da würde ich gerne anknüpfen und Sie fragen, Sie haben ja genau umgekehrt, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie die Funktion von Komödie auch beschrieben oder komischen Momenten, nämlich eine Empathiefähigkeit zu erzeugen oder irgendwie in die, Mensch, in die, in die Figur reinzusteigen und Denkprozesse anzustoßen durch auch das Lachen. Ja, das Lachen ist halt so ein, was passiert halt. Ne? Ist ja, ich merke auch, dass dieses, dieses, diese, diese, wie hast du es gerade gesagt, K T Trockenheit, nee, Kühlheit, Kühlheit, ja. dass die Kühlheit tatsächlich, dass das genau der Vorgang ist, der Dinge oft äh, komisch macht, auch bei Schiller. Also wenn man diese Dinge einfach kühl liest und denkt, also ohne Empathie für den Autor, dann wird es witzig. Also das geht mir dann in den Wildern gar nicht, witz unbedingt lustig sein, aber man liest einfach nur äh, ich habe es auf die Hostie geschworen, ich will die Königin durchbohren. Also wenn man das, da muss man ja ganz schön was bringen, dass es nicht lustig wird. Das ist lustig. So. Und, ähm, und das ist irgendwie, und, ähm, und das Lachen das ist dann so, ich denke da immer gar nicht drüber nach beim Proben. Äh, ne, ich denke schon immer eher über da was, also das Freilegen von dem Vorhaben der Figuren. Und, äh, und dass man auch versucht, ohne dass ich das moralisch bewerte, deren Anliegen zu unterstützen, sozusagen. Und ich glaube, aus dieser äh, Distanz heraus entsteht dann auch Komik. Und also das ist so das eine. Und das andere ist das Lachen als als weiß ich nicht als so emotionalen oder auch po als politischen Akt. Also es ist natürlich eine Körp ein körperlicher Vorgang, der einfach gesund, gut und reinigend ist. Also genau wie das Weinen, das ist eine ganz ähnliche äh, Mechanik. Wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, über das, wie oft äh, muss ich weinen vor Lachen bei Proben? Also man sitzt da und es läuft so raus, mir ist fast schon unangenehm, weil die ja schon wieder weiterproben und ich immer noch nicht aufhören kann. Ähm, und das sind ja auch oft so diese, man lacht ja auf Proben auch eher über die Kollegen, also tatsächlich eher, weil man sie mag oder weil, weil sie sie einen überraschen und äh, man lacht ja nicht so über Witze, sondern eher über die Situationen auch. Ne? Und wenn im Publikum, habe ich das gestern habe ich auch angefangen, das mal so ein bisschen zu beobachten, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Lachen, dass man ein Sympathielachen, ein Erleichterungslachen, ein Den-Kenne-Ich-Lachen, also so nicht, man möchte sich gemein machen mit dem auf der Bühne oder es ist manchmal auch dieses, das ist ein so total erwischt, wie eben in, in dem, den Abenden von den Kollegen, <lacht> hier nebenan. Da ist es ja so, das ist wirklich ein, also das ist ja wie ein Sport. Also da hat man ja gearbeitet, wenn man rausgeht. Und das ist wichtig für Menschen. Also das ist auch wichtig in, in harten Zeiten. Das ist, weil es eine Reinigung, ne? Wieso war das nochmal so, mit der Katharsis gedacht? Genau, damals, ja. Aber ich, ich, ich denke halt auch, das hat schon auch was Geheimnisvolles, ja, mit dem Lachen oder mit der Komik, ja. Man, äh, ja, es, es, es, es gibt Leute, die, es gibt Schauspieler, die sind perfekt ausgebildet, können alles, die spielen perfekt, das, das Timing, alles richtig und man muss nicht lachen, ja. mhm. das gibt's es auch, mhm. ja. das ist katastrophal. Ja. Ja. Weil es ist ja. richtig gekonnt, ja, ja. also es und, und dann kommt einer, der kann gar nichts, ja, man denkt, das ist eine totale Pfeife und der, der muss nur dastehen und einen angucken und man schreit vor Lachen, ja. ja? Das, ich ich habe da so ein paar Kandidaten, ja, und da, das, das ist immer wunderbar, ja, wenn die einfach, da so, einfach so rumstehen und irgendwie gucken und dann machen die eine Bewegung und ist völlig harmlose Bewegung, aber man muss wahnsinnig lachen und weiß aber nicht, warum man jetzt da lacht. Und das finde ich immer so unglaublich, was da mit einem passiert. Das heißt also, diese, diese, dass man diese Welt nicht versteht. Ja? Überhaupt, wir verstehen gar nichts. Ich finde ja auch interessant, es gab ja so Zeiten am Theater, wo man am Theater immer so dachte, dass oben alle immer so super schlau sind und unten alle sind Idioten. Und ich finde es ja jetzt viel interessanter, diese eigene Idiotie. Ja? Also das wäre auch ein wichtiger Aspekt, gerade jetzt, in der jetzigen Situation, fühle ich mich wirklich wie ein absoluter Idiot. Ich verstehe gar nichts mehr, was los ist. Ja? Ich, ich, ich begreife gar nichts mehr. Und ich, ich will das auch nicht verhehlen, ja und, äh, und das finde ich ja das Tolle, dass, dass, das eben, äh, dass, man, dass man erst mal dahin kommt und sagt, ja, wir wissen gar nichts, äh, äh, das ist, ist nicht erklärbar, wir können da nicht äh, irgendwelche wissenschaftlich, äh, wissenschaftlichen Daten da aufbauen, so wie man das jetzt macht und wie das dann 100% zum Erfolg führt und was weiß ich was, das wäre ja grauenhaft, ja und äh, und ich finde genau dieses dieses mit diesem nicht wissen und keine Ahnung haben, warum jetzt jemand lacht oder warum das jetzt so ist, finde ich finde ich halt äh, finde ich halt toll ja also dass dieses dieses oder auch dieses Erschrecken plötzlich, dass man da lachen muss ja oder oder dass äh, Leute überrumpelt werden ja also es ist, zum Beispiel das war ja auch bei ich habe den Rossini letztes Jahr gemacht Rossini Barbieri di Sevilla ja das wie der wie der einfach so drüber über das Publikum, als es denen gar keine Möglichkeit gibt, Luft zu holen. Ja? Und dann die Leute so in, in so einen Ausnahmezustand versetzt, dass sie dann nur noch lachen können oder, oder, oder, oder sich dem Ganzen hingeben können. Ja? Und das finde ich auch toll. Also äh, gerade diese Situation jetzt, die wir sie haben, wie es jetzt für uns sehr extrem ist, aber trotzdem war sie das eigentlich schon immer, äh, das, das so aufzubrechen, ja und das so sagen, wir müssen uns durchrütteln, wir müssen uns durchschütteln und das Lachen schüttelt uns ja durch, auch das Weinen, ja und es kann auch das Weinen sein. Mir, mir passiert es auch oft bei Proben, wenn, wenn die Leute, Leute so saukomisch sind und ich, ich guck dazu und ich, ich könnte nicht mehr vor lachen und dann kommen aber die Momente, Mama, wo ich dann nicht lachen muss und es rührt mich total. Ja? Der macht was saukomisch und es rührt mich total und mir kommen die Tränen, ja also es ist einfach äh, einfach ein Genuss mit so Leuten dann zusammen zu sein, ja. ja. Sie haben gesagt, Sie unterstützen im Grunde immer das Anliegen Ihrer Figuren, so völlig wertfrei eigentlich. Und da entsteht eben oft die Komik. Das konnte man ja gut auch sehen beim zerbrochenen Krug hier gegenüber auf der anderen Straßenseite. U Ulrich äh, Mattes als Dorfrichter Adam, der einem ja jetzt manchmal wieder so einfällt, auch als so eine, sagen wir mal, Soft-Version von Putin vielleicht. Ne? Ähm, also so eine Macht, so eine völlig ungebrochene, so ein Macht. Anspruch, der denkt, das ist sein Recht, er kann sich einfach so verhalten oder überhaupt keine Distanz hat. Wie könnte man in Putin irgendwie inszenieren? Würde Ihnen zu dem was einfallen überhaupt? So. Oh nee, irgendwie ist der so uninteressant. Das ist ja oft so bei so Leuten, wenn das nur negativ ist, oder dann ist das viel zu, also ist ja künstlerisch nicht spannend, wenn das zu so stumpf ist. Und das sage ich jetzt einfach mal so, Es ist auch eine schwierige Frage. Ja. Ich möchte mal länger, müsste ich vielleicht länger drüber sagen, aber spontan würde ich sagen, ähm, finde ich dann so eine Wurst ähm, wie äh, ein Adam, auch weil es natürlich eine künstlerische, eine künstliche Figur ist, die ähm, eine Naivität mitbringt, äh, qua äh, geschrieben und dann hat der, der Text hat ja dann auch irgendwie so eine Mechanik, da kannst du jetzt auch nicht alles mitmachen, ne? also man ist ja schon ganz schön, ähm, man hängt also angewiesen der will was von einem der Texte, aber der hat eine extreme Naivität und darin liegt natürlich, finde ich, immer das Spannende, dass, du, dass der, das ist ein Arschloch Sondergleichen, der Macht missbraucht, aber der diesen blinden Fleck hat, dass der nicht weiß, dass er Macht missbraucht, weil ihm seine Macht nicht klar ist, weil das ja für ihn einfach normal ist. Also das ist ja sein Leben. Und wenn er diese, also dass eben dieser Missbrauch nicht bewusst ist, weil es für ihn kein Missbrauch ist, weil er sich selber im Zentrum der Schöpfung wahrnimmt und das finde ich dann, also ich kann mir über, mit diesem Abstand natürlich mehr, also dass da jemand sitzt wie so ein Kind ähm, und Macht ausübt, das aber nicht reflektiert oder das auch nicht performt, das nicht mitspielt und sagt, ich bin jetzt echt böse, deswegen spreche ich irgendwie böse oder gucke böse, ähm, ist natürlich eine, also auf der Bühne, sind die Dinge einfach künstlich. Also so, deswegen merke ich immer, dass mir das einfach, ich kann, ich so mit Wirklichkeit, das hat, da habe ich es nicht so. man es ist ein Portal, wir gehen rein, die bezahlen Eintritt, die auf der Bühne wissen, dass wir da sind und gucken, es ist ja alles eigentlich geklärt. Und immer so merke ich das auch immer, dieser, dass, dass die, die Künstlichkeit ja immer wie eine, Einfach ein Rahmen wie ein Portal ist für einen Gedanken, der dann unten im Idealfall im Publikum entstehen kann, dass man da nicht so passiv sitzt und ähm, konsumiert, sondern dass das ein Dialog wird. Und da helfen dann doch gut geschriebene Figuren mir mehr als eine reale Figur, die ich verachte und die ich auch, über die ich gar nicht, also im Nachdenken auch, wie nicht weiterkomme. Also so, ne? man versucht dann mit Empathie vielleicht sich auch mal so eine Figur anzugucken, und merkt dann wahrscheinlich ist es eine Form von Empathielosigkeit das ist aber jetzt wirklich finde ich echt psychologisch oder sehr sehr sehr vereinfacht ausgedrückt und die Theaterfiguren die dann vielleicht doch eine irgendwie besondere Art von Sprache haben finde ich dann also da gucke ich dann irgendwie lieber hin so <lacht> Ja, wir können ja mal kurz eine Runde ins Publikum gucken, ob hier jemand was fragen möchte. Und dann bitte warten auf die Mikros, weil dann wird sonst ist es im Livestream nicht zu hören in der Aufzeichnung später. So. Ähm, genau. Ich habe überlegt, warum diese Frage immer wieder auftaucht im Leben. Oder also, es ist ja nicht immer wieder Krieg, aber es ist immer wieder was, was man in Frage stellt, darf ich da über lachen oder darf ich jetzt gerade lachen, wenn so viel Leid in der Welt ist oder gerade bei mir und meiner Familie? Und vielleicht ist die Frage eher an die Konferenz. Warum stellt man diese Frage? Warum ist die, die, die ähm, Legitimität, eins, die Arbeit ist, oder das ist vielleicht, die, ist die Legitimität der Arbeit wichtig ähm, zu bekommen? Ich hoffe, dass ihr mein ähm, Deutsch verstanden habt. Ja. Vielleicht habe ich mich nicht. Äh, nee, alles, das heißt, ich sollte das eigentlich beantworten. Ja, ja das kann ich mal. Man stellt natürlich der, der richtig, so, so Fragensteller müssen sich natürlich immer dummer dümmer stellen, wenn sie was rauskriegen wollen, als sie wirklich sind. Das heißt, wenn ich alles schon weiß, dann haben ja meine Gesprächspartner und auch überhaupt die, eine Fragestellung einer Konferenz überhaupt schon kein Ziel. Das heißt, ich kann, muss manchmal dumme Fragen stellen, um kluge Antworten zu bekommen. Vielleicht reicht das, schon, beantwortet das Ihre Frage oder so. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt ja auch, also sonst hat man ja gar keinen... Erkenntnisinteresse, wenn man nicht. Ähm, manchmal gibt es Fragen, die sind blöd, aber sie sind ein guter Filter um, oder eine gute Lupe, die man immer Sachen drauflegen kann und da erkennt man irgendwas plötzlich. Ja, so ein Impuls, da muss ich auch nämlich ja. ganz oft dran denken, dass diese Frage eigentlich so wahnsinnig moralisch ist: dürfen wir das? Dürfen wir lachen? Und trotzdem ist das wie so ein Standardding, was einem so reinfährt in sämtlichen Situationen im Leben, immer wieder, dass wir so moralisch oder auf so eine komische Art moralisch erzogen sind, dass wir uns das schon, vielleicht ist es auch deutsch, weiß ich nicht, dass man sich sowas, dass man sich diese Fragen stellt, ist das jetzt erlaubt? Und deswegen muss ich ja auch immer unfreiwillig so oft, also kenne ich die Situation, wenn ich weiß, ich darf nicht lachen, auch gerade im Theater, wenn es sehr, sehr ernst ist, dass dann ich wirklich Schwierigkeiten habe, nicht zu lachen. Also ich meine ich mein schon allein die Fragestellung darf man etwas. Mm. Also wenn ich äh, nur das mache, was ich darf, ja, da wäre <lacht> ja. ich echt geliefert, ja. Also das, das wäre schlimm. Also, ich mein, dieses ja. Dürfen ist so eine Sache, ja. Ja. Äh, ja. Mhm. Nee. <lacht> Hat sie das irgendwie? Hat Ihnen das ist das eine Antwort für sie oder? Ja, ich glaube, meine Frage ist genauso blöd wie eure Frage. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> so. also, also ich, das, das wird immer gestellt. Ich, mir wurde es auch Ich hatte am 31. März eine Premiere mit, äh, und die Theater hat auch, sollen wir Stellungnahme nehmen zu so, so einem Krieg? und Oder, Stück wird, oder der, euer Performance wird ganz anders aufgegriffen. Und Was war das für eine Premiere? Äh, das ist eine... Äh, Audiovisuelle Installativ-Performance-Bühnenstück. Mhm. Okay. In Pilke-Tafel in Flensburg. Ähm, genau, und ähm, also hat keine Textvorlage. Genau, aber äh, wir machen eine Schießbewegung, sage ich. Eine mhm. Bewegung, die aussehen wie Schießen. Und das wurde da natürlich äh, in viele Gedanken von das Publikum mit reingebracht, weil gerade was in der Welt passiert. Ich sage, da passiert die ganze Zeit Sachen in der Welt, es passiert die ganze Zeit Sachen in meinem privaten Leben. Alles wird immer interpretiert in jede Kunstform, die es gibt, äh, in Theater, in Performance. Ähm, und deshalb ist die, diese blöden Fragen interessant von Diskussion. aber eigentlich brauchen wir die nicht mehr stellen. Weil natürlich müssen ja. wir weiter alles machen dürfen können. Okay. Und genau das, was wir nicht darf, auch noch machen. Unbedingt. Ja. Aber ich glaube ich glaub trotzdem, dass so aktuelle Ereignisse oder auch große Kinofilme, wenn ich weiß, die haben sehr viele Leute, sie haben gerade diesen Film gesehen ähm, oder sehr viele Leute denken gerade über dieses Schicksal nach, dann ist das schon, finde ich, ähm, also ich, mir geht das schon durch den Kopf. Also was, wie treffen wir uns, unter welchen Umständen und ähm, oder weiß ich nicht, sei es die akute Jahreszeit oder sowas. Es sind einfach Dinge, die dann mehr im Fokus stehen und natürlich interpretiere ich in, in Anbetracht eines gerade ausgebrochenen Krieges ähm, Dinge anders als noch davor. Und das, finde ich, muss man schon, das heißt nicht, man darf oder darf nicht, aber das muss man im Bewusstsein haben, also das hilft schon, darüber nachzudenken, ähm, in dieser, wenn, wenn wir kommunizieren wollen mit unserer Kunst, ähm, finde ich. ja Wollte aber noch jemand was sagen? Da hinten es auch noch eine Wortmeldung. das an? Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin sehr froh, Frau Lenk, dass Sie das gesagt haben, weil ich glaube, so ganz einfach ist die Sache nicht. Denn ich meine, man muss ja nur das Podium angucken vorher. Die Frau, der war nicht zum Lachen. Und das ist eben schon so, dass manchen Leuten dann einfach in Momenten nicht zum Lachen ist. Und diese Gestimmtheit, um die geht es vielleicht, die Gestimmtheit des Publikums hat sich meines Erachtens geändert, also meine hat sich geändert. Man sieht plötzlich Dinge anders und klar, es gibt schon immer Kriege, aber dieser ist in Europa und wir können machen, was wir wollen. Die Konferenz wäre ja nicht in zwei Teilen, wenn es ein, der Krieg in Syrien geht immer weiter, aber sie haben den geändert, weil er jetzt in Europa ist. Und diese Gestimmtheit, glaube ich, die muss man mitdenken. Aber wenn... Und diese, dadurch ändert sich der Zugriff auf Stoffe. Ich glaube, das ist das Thema. Und natürlich müssen wir lachen. Und sie hat auch gesagt, wir müssen die Frau vorhin auf dem Podium. Kann, Anastasia. Ja, Anastasia hat auch gesagt, natürlich dürfen wir uns das Leben nicht verbieten lassen. Aber die Gestimmtheit hat sich geändert. Und die, glaube ich, muss man mitdenken. Ja, Aber Fritsch. ja also äh, da kann ich nur sagen, ich. Ich kann schwer mitdenken, was die Zuschauer betrifft. Ja? Also ich kann es nur von mir ausgehen, Muss ich leider so sagen. Ja? Also ich kann jetzt nicht äh, ein Design machen, bezogen auf was für, was für eine Stimmung sind jetzt die Leute. Sondern ich, ich habe eher Lust, dann gegen diese Stimmung zu gehen. Ja? Also dass das wirklich das Gegenteil ist. Dass sich das durchrüttelt. Ja? Und weil es vielleicht diese Gestimmtheit sein kann, eine Verstimmtheit, äh, dass, dass äh, die Leute dann in einer Schockstarre verharren. Und da ist man mal gut, vielleicht mal kräftig in die Hände zu klatschen und einen Schreck auszulösen, dass diese Schockstarre aufhört. Weil diese Schockstarre bringt uns nicht weiter. Ja, das ist dann lediglich ein, ein, äh, eine, Form, eine merkwürdige Form von Empathie, die dazu führt, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Ja, ja dass man natürlich en Detail nie wissen kann, wie es jedem Einzelnen geht. Das wäre das ist, das ist auch vermessen und das, ich würde auch mal sagen, dass ich nach einem Prinzip von, also ich habe dann schon eine Verantwortung auch, oder man hat als regie Person die Verantwortung auch für so eine ganz große für so eine Truppe von Leuten, die dann mitziehen und man kann der, glaube ich, nur gerecht werden, wenn man weiß, was man tut und wenn man es aus einer Überzeugung macht. Insofern muss das immer was mit einem selbst zu tun haben oder muss da irgendwie eine große Begeisterung da sein, insofern ähm, ja hat, das muss man selber irgendwie können wollen tun. aber also ich finde schon Gestimmtheit fand ich einen ganz guten Be Begriff, dass man ja schon so spürt, ähm, was so in der Welt los ist oder was gerade die Menschen betrifft, vielleicht an dem Tag oder in, in der Zeit, in der man arbeitet, und das, da merke ich einfach, da bin ich irgendwie so äh, sensibel. Also ich merke, bin es aber auch privat. Also wenn ich in einen Raum reinkomme und merke, die kennen sich alle und ich bin äh, neu. oder also das, Man spürt solche Dinge ja unter Umständen. Und, oder vielleicht auch alle unterschiedlich. Ähm, und äh, insofern merke ich, ich kann auch ganz schwer gegen großen Widerspruch, merke ich immer in so Stückdiskussionen, äh, mich so durch. Also ich mache es dann trotzdem, auch wenn alle dagegen sind. Ähm, da muss ich extrem überzeugt sein. Und da muss ich ja quasi wie schon vorausrechnen, dass ich es definitiv total super mache. Auch wenn die am Ende werden, die nämlich alle sagen, wir haben doch gesagt, äh, es wird nichts. Ähm, und weil ich da nicht klein beigeben möchte, ähm, muss ich schon extrem überzeugt sein. Also, und insofern finde ich immer, kann man, ist man ja ein Mensch, der sich im Verhältnis zur Welt bewegt. Ähm, und äh, für mich gehört da schon diese, nur das ist ja nur eine Ahnung, ähm, grobe Ahnung von der Gestimmtheit, würde ich jetzt mal sagen, dazu. Und nicht, natürlich nicht en Detail. Und natürlich weiß man nicht, ist da jetzt eine Gruppe, ist da jetzt eine Weihnachtsfeier heute Abend im, im Publikum und die sind alle angeschwipst. Und was, also da kann ich natürlich keinen Einfluss drauf haben. Aber, aber so grob irgendwie schon. Also ich würde ich würd also, sagen, für, für mich ist es ja der Reiz, Theater zu spielen. Für mich als Schauspieler war das auch immer so, wenn ich merkte, da unten ist wie eine Wand. Die, die mögen einen nicht, ja ganz furchtbar. Und man hört man auch unten sagt einer, oh, der schon wieder oder so. ja und das ist dann so ein Reiz dagegen anzugehen und die die die die Stimmung kippen zu lassen, ja, also da irgendwas damit zu machen. Das finde ich, das ist eine wunderbare Herausforderung, ja, und wenn ich jetzt mich dem hingebe und sage, oh, die finden mich jetzt alle ganz furchtbar. Jetzt muss ich irgendwas machen, dass sie mich nett finden oder das dann also es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich will mhm. mir ja, ja, sagen, jetzt geht, ja, aber wir, also man muss wir müssen es jetzt ja auch ein bisschen vielleicht auf die, auf die aktuelle Lage zurückbinden. Also, wenn Leute um, jetzt aber jemand entscheidet sich auch, in eine Komödie zu gehen, ja, obwohl klar. Krieg ist. Ne? So, ja, ne? klar. Ja. Ähm, Weil er vielleicht den Abstand braucht. Genau. Ähm, da hinten war auch noch eine Frage, wenn ich das richtig überblicke. Ähm, wenn ihr die Stücke, die ja zum Teil schon vor der Pandemie gelaufen sind, die jetzt auch noch laufen, kriegt ihr da Rückmeldungen von den Spielenden oder wenn ihr selbst mal wieder in der Vorstellung seid, ist das Publikum anders oder wie lacht es, wenn es Masken auf hat? Oder wie lacht es jetzt seit dem 14. Februar? Hat sich in dem Publikum was verändert an den Lachern, an den Reaktionen, an Lautstärken, Pegeln, an Schenkelklopfen oder ich weiß es nicht? Ähm, du möchtest das präsentieren? <lacht> also ich glaub, das sehr wenn nur Alufolie rein ja, oder so? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. So, das, das finde ich Oder Alufolie rein, das ist so ein ja. oder so. Ja. Nein, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich erlebt habe. Oh, äh, Achso, äh, entschuldigung, ich dachte, ich bin Schauspieler, Verstehe ich ja. nicht. Nee, ja. Nein, also also ich glaube, dass da, dass ich, ich, ich, ich selber, ich also muss ehrlich sagen, ich, ich sehe keinen Unterschied. Ja. das ist für mich. Äh, das, das ist ja genau das interessante ja dass man sagt dass, das ist etwas was man vielleicht nicht kleinkriegt ja und was irgendwie wo es diese einschüchterung nicht gibt dass man eben sich aus einer situation rausreißen kann und dass das unser eine überlebenshaltung ist ja dass ich sage nee ich, ich lasse mich da jetzt nicht irritieren und man kann natürlich genau sachen verwenden ja also sie ja, gerade jetzt bei, bei, bei, bei jagdgesellschaft äh, kommen ja sachen vor. Äh, ich muss sagen, die haben ja sehr aktuell das damit zu tun, wobei das ein bisschen schwieriger ist, aber zum Beispiel wie wir Theatermacher gemacht haben letztes Jahr und die Leute da mit Masken drin saßen, man hat schon gemerkt, dass es gedämpft ist, aber es lag an dem, eher an den Masken oder so, an dieser merkwürdigen Situation, aber im Grunde lachen die Leute halt, wo man lacht, ja. Also... Also am Anfang hat man das schon gemerkt und das haben, wurde auch berichtet ganz am Anfang mit Schachbrett und auch weniger Leute drin und dann haben die irgendwie eine Premiere gespielt mit einfach weiß ich nicht wie viele Leute waren da drin es war was das ist schon ein Unterschied ähm, auch bei also ob man alleine lacht und jeder also ne, man kann sich in so einer Gruppe natürlich auch verstecken und das wurde mir schon auch gespiegelt, dass das irgendwie sich verändert hat, je nachdem, ob das Haus voll oder leer ist. Und zum Teil sind die Leute es ja gar nicht gewöhnt, dass das Haus leer ist. Also in so luxuriösen Zeiten. Jetzt mm. erinnere ich mich an ein Gespräch mit Leander Hausmann, der ja auch ein berühmter Komödienregisseur ist, der irgendwie gesagt hat, ja, Lachen ist eine Gemeinschaftssache. Jemand, der alleine lacht, wirkt immer irre irgendwie, ja, ne? der da irgendwie vom Fernseher hockt. Aber wenn man so ein Buch liest, was da auch komisch ist, ich habe zum Beispiel gerade dieses von so. Hermann Harry Schmitz äh, Buch gelesen da, das, ich lese das, ich, ich, ich könnte nicht mehr vor Lachen, ja. also ich, ich, ja, stimmt. Ich, ich muss dann aufhören, weil es ja. richtig schlimm wird, ja. Ja, obwohl das ist ja eben der Einbruch des Chaos in, in das geordnete Leben, was er immer beschreibt. Auch ja, das so. ist super, ist ja, ja, der super ist der. Ja, ganz toll. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Es gäbe noch eine Frage. Dafür hätten wir noch vielleicht Zeit. Ja, dann bedanke ich mich herzlich hier über das, über, die, über das Gespräch, über das Lachen, die Komödie in Zeiten des Krieges. Anne Lenk, Herbert Fritsch, das Danke. war sehr Danke. schön. Vielen Dank.